Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Alice Robra vor dem AKW in Neckarwestheim. westheim Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung vor Ort? Ja, die Stimmung ist äh, ziemlich ausgelassen, äh, fröhlich kann man sagen, aber es ist auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei. Ähm das ist also wirklich ein historischer Moment hier. Es sind auch wirklich viele ältere Semester da, muss man sagen, die, glaube ich, schon ja, seit Anfang der Atombewegung zum Teil dabei sind oder spätestens seit Tschernobyl mit eingestiegen sind, sich zu engagieren. Es sind aber auch viele Familien auch mit kleineren Kindern da und auch einige wenige Jüngere. Nachher auf der Bühne werden dann auch noch Fridays for Future auftreten. Es war zeitweise nicht klar, ob die Veranstaltung vor Ort erlaubt wird. Wie hat sich das nun ergeben? Also tatsächlich darf die Veranstaltung fast genauso stattfinden, wie sich die Veranstaltenden das erhofft haben. Es war aber wirklich bis wenige Tage vor der Veranstaltung nicht ganz klar. Denn ähm, die NBW, die Betreiberin des Kraftwerks, hatte Sorge, dass es hier so einen Volksfestcharakter bekommt, wenn hier Zelte und Tische aufgebaut werden. Ähm, ja, die einzige Regel, die jetzt am Ende sich durchgesetzt hat, ist, dass keine Tische dastehen dürfen. Aber ansonsten ist es ganz so, wie geplant, es gibt ein kulturelles Programm mit Musik, man kann sich hier hinsetzen, es gibt Kaffee und Kuchen und es gibt auch deutlich mehr Zelte einfach mit Infoständen. Und es ist auch wirklich wichtig, dass diese ähm, Infomaterialien, Kaffee, Kuchen etc. geschützt werden, denn hier kommt immer wieder leichter Regen auf. Wenn Regen die einzige Art von Protest ist, inwiefern sind denn heute vor dem AKW auch noch verschiedene Seiten der Debatte um die Atomkraftnutzung vertreten? Also die Menschen, die hier sind, die sind doch ziemlich geeint in ihren Zielen. Es geht hier darum, das Abschalten äh, des Atomkraftwerkes zu feiern. Ähm, darüber hinaus äh, hat man vorhin auf dem Kraftwerksgelände noch Mitarbeitende gesehen. Hier ist ja auch immer noch Betrieb. Das Kraftwerk läuft ja auch immer noch. Und äh, darüber hinaus äh, Polizei. Ähm, von ähm, anderen Seiten von äh, Gegnern bzw. Befürwortern der Kernkraft ist mir noch niemand aufgefallen. Was bedeutet es denn für die Bevölkerung vor Ort, dass der Meiler vom Netz geht, wenn da die positive Stimmung so groß ist? Also in Neckar-Westheim, der Gemeinde, da herrscht so eine gemischte Stimmung. Einerseits hatten die Menschen sich ja über Jahre an das Kraftwerk gewöhnt. Das war auch ähm, einfach, da gab es viele Arbeitsplätze und, und große Mengen an Gewerbesteuereinnahmen. Acht Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen jedes Jahr. Das hat viel ermöglicht, ähm, zum Beispiel ein Kulturzentrum. Hier gibt es auch einen Golfplatz, der mit diesem Geld finanziert wurde. Und, ähm, Deshalb war das eigentlich alles in Ordnung für viele Menschen. Ähm, jetzt herrscht eher die Stimmung, ja, wenn das Kernkraftwerk geht, was bleibt? Ja, der Müll bleibt nun mal, denn der Müll wird ja hier zwischengelagert auf dem Gelände des Kernkraftwerks. Ähm, damit geht auch noch einiges an Arbeit einher. Dadurch sind auch noch einige Zeit die Arbeitsplätze hier gesichert. Aber ja, von der Stimmung ist es natürlich schöner, ein Kernkraftwerk zu haben das Strom produziert, als ähm, für den Müll verantwortlich zu sein. Wie wird denn dann heute der Abschaltvorgang ablaufen? Also, das ist ein ähm, etwas langwierigerer Prozess. Wir wissen auch bisher nicht, äh, wann ähm, Neckar 2 tatsächlich vom Netz geht. Daraus macht äh, die NBW ein Geheimnis. Äh, es ist aber so, dass jetzt äh, das Kraftwerk äh, schrittweise runtergefahren wird. Dafür werden. Äh, Regelungsstäbe eingefahren, die dann ähm, die Leistung immer weiter drosseln. Ähm, das ist so, wie man das auch bei normalen Überprüfungsvorgängen macht. Und dann kann man irgendwann äh, den Generator vom restlichen Netz trennen. Und dann folgt ja noch der Rückbau. Wie wird der denn danach vonstatten gehen und für wie lange? Ja, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Man muss sich vorstellen, diese Brennelemente, die werden, das ist ein wirklich langer Prozess, bis man mit denen die wirklich einlagern kann, denn die müssen jetzt erstmal über Jahre hinweg in einem Abklingbecken auskühlen. Der gesamte Prozess, bis das Kraftwerk rückgebaut ist, wird mit zehn bis 15 Jahren veranschlagt. Es ist in der Hinsicht sehr aufwendig, weil man natürlich alle Baustoffe, die dort äh, sind, äh, trennen muss. Man muss sortieren, was ist vielleicht gar nicht kontaminiert, äh, was muss man äh, säubern, kann reinigen, äh, muss es dann äh, entsprechend sortieren. Manche Sachen, die nicht kontaminiert sind, können ja dann in äh, den Deponien oder im Straßenbau noch benutzt werden. Äh, andere Sachen, äh, alles was an Müll anfällt, wird dann erstmal zwischengelagert auf dem Gelände des Kraftwerks. Und äh, damit ähm, geht dann noch 15 Jahre quasi die Geschichte hier weiter. Direkt vom AKW Neckarwestheim war das Alice Robra. Vielen Dank für Ihre Eindrücke und Informationen.